Hallo, wir lösen heute die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2018 im Teilbereich Funktionen bzw. funktionaler Zusammenhang. Kleiner Tipp von weg, es hilft euch vermutlich am meisten, wenn ihr erstmal versucht, die Aufgaben selbst zu lösen und anschließend euch die Musterlösung anschaut. Okay, los geht's. Ich schaue mir mal zunächst die Grafik an und gewinne so einen kleinen Überblick. Also hier ist ein Basketballspieler und der wirft einen Ball in einem parabelförmigen Wurf, in einen Korb. Und der Ball fliegt dann hier runter auf irgendein so ja, Brett und springt davon wieder ab. Okay, und äh, ein paar Angaben haben wir. Wir kennen den Punkt A mit den vollständigen Koordinaten, den Punkt B. Und von Punkt K kenne ich immerhin schon mal den X-Wert. Dann sind noch gegeben die Punkte Q und P die diese Gerade hier, also das Brett, miteinander verbinden. So, außerdem kenne ich ähm, die Flughufe P1 und davon den Faktor klein a. So, bei Aufgabe 2.1 sollen wir die Funktionsgleichung der Flugparabel P1, also von dieser Parabel hier, bestimmen. Prinzipiell Kennt ihr oder habt ihr zwei Möglichkeiten kennengelernt, wie man Funktionsgleichungen von Parabeln bestimmt? Das ist immer ein bisschen davon abhängig, welche Informationen ich gegeben habe. Ein kurzer Blick in die Formelsammlung verrät mir aber, dass es eine allgemeine Form gibt für Parabeln und eine Scheitelform. Wenn ich einen Scheitelpunkt gegeben habe, dann löse ich solche Aufgaben über die sogenannte Scheitelform. In unserem Fall ist kein Scheitel gegeben, sondern Punkt gegeben der Form Faktor A. Und dann machen wir das mit Hilfe der allgemeinen Form und die übernehme ich mir jetzt auch mal direkt. Okay. Ähm, meine Aufgabe besteht jetzt darin, herauszufinden, wie groß ist mein A, mein B bzw. mein klein c. In der Aufgabe ist es relativ simpel, zumindest was den Formfaktor a angeht. Der ist ja nämlich schon gegeben. Den kann ich einfach mal übernehmen und hinschreiben. A ist gleich minus 0,25. Und das heißt, wir suchen jetzt eigentlich nur noch b und c. Diese Informationen gewinne ich aus den Punkten a bzw. aus dem Punkt b. Wer sich jetzt bei den Funktionen noch ein kleines bisschen auskennt, der hat hier wahrscheinlich schon direkt erkannt, dass der Punkt A mein sogenannter y-Achsenabschnitt ist. Also das ist der Punkt oder die Stelle, an der die Parabel auf die y-Achse trifft. Und da habe ich die vollständigen Koordinaten gegeben. Und aus diesem Punkt, aus dem Punkt A, ich schreibe das auch mal auf, Kann ich schon ablesen, dass mein klein c, also der sogenannte y-Achsenabschnitt, den erkenne ich hier in der Funktionsgleichung, gleich 2,75 ist? Also, ich kenne schon meinen Formfaktor a und ich kenne das klein c. Um die letzte Größe herauszufinden, also klein b, muss ich jetzt die letzte Information, die ich noch zu der Parabel gegeben habe, auch verarbeiten. Und zwar ist das hier der Punkt b. Diesen Punkt setze ich in die Funktionsgleichung ein, soweit ich die Funktionsgleichung schon kenne. Also die Funktionsgleichung lautet ja aktuell a ist gleich minus 0,25, das ist mein a, x x2 b kennen wir noch nicht, plus b mal x, plus 2,75. Und in diese Funktionsgleichung setze ich jetzt Punkt b ein. So, wie funktioniert das gleich nochmal? Ein Punkt ist so aufgebaut, hier ist der x-Wert, und das ist mein y-Wert und ich setze jetzt einfach für jedes x in der Funktionsgleichung die 2 ein also hier und hier und für jedes y setze ich 4,85 ein also an dieser Stelle anschließend muss ich jetzt die Gleichung, die hier entstanden ist nach B auflösen. Also erstmal zusammenfassen und dann mit Äquivalenzumformungen nach B auflösen. Ich fange mal an, indem ich folgende Ausdrücke zusammenfasse. Das hier kann ich berechnen und den Rest übernehme ich einfach mal. Wenn ihr das ein bisschen schneller machen könnt, also in einem Schritt, kein Problem, macht es ruhig. Ähm, kann ich sogar im Kopf rechnen, 2 hoch 2 ergibt 4, 4 mal minus 0,25, das also ist ein Viertel von 4, ergibt minus 1. b mal 2 könnte ich auch schreiben als 2b und die 2,75, die übernehme ich. Nächster Schritt, ich fasse zusammen die minus 1 und die 2,75 Also minus 1 plus 2,75 ergibt 1,75 plus 2b. Jetzt bringe ich alles auf die andere Seite, was nichts mit der Variablen zu tun hat, in dem Fall 1,75. Auch das kriegen wir im Kopf hin. Und dann müssen wir noch teilen. Oh, so viel zum Thema, wie wir kommen es im Kopf hin. Das ist natürlich 3,10. So ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir jetzt noch durch 2 teilen müssen. Und dann kommt daraus 1,55 für b. So, wir haben es jetzt also geschafft, klein a, klein c und klein b zu bestimmen. Das setzen wir jetzt noch alles in die Funktionsgleichung ein und bekommen dann die volle Punktzahl dafür. Ob ihr y schreibt oder f von x, spielt keine Rolle. Das ist beides in Ordnung. Schön ist ja in den Abschlussprüfungen, man kann sich hier immer an den Zwischenergebnissen ein bisschen orientieren. Und da stellen wir fest, dass das alles passt, was wir gemacht haben.